Kicken gegen Rassismus und Ausgrenzung in Gesundbrunnen hat ein Nachbarschaftsfußballturnier stattgefunden. Ziel war es, Flüchtlinge mit Menschen aus dem Kiez in Kontakt zu bringen und ihnen ein Forum zu bieten, ihre Interessen zu artikulieren. Neben Fußball gab es Ausstellungen, Filme und Konzerte. Zu der Veranstaltung aufgerufen hatten verschiedene antirassistische Initiativen.